Eine Übersicht über die Umlagen. Es gibt nicht die Umlage, es gibt drei Umlagen. Und für alle gilt, es handelt sich dabei um Pflichtversicherungen. Die Umlage U1 regelt die Erstattungen für Arbeitgeber im Falle einer Lohnfortzahlung des Arbeitgebers an einen Arbeitnehmer oder eine Arbeitnehmerin im Falle der Krankheit in den ersten sechs Wochen. Es geht um den Zeitraum, bevor das Krankengeld von der Kasse an die Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin gezahlt wird. Die Umlage U2 betrifft den Fall der Mutterschaft. Und die Umlage U3 regelt die Lohnfortzahlung im Insolvenzfall des Arbeitgebers. Umlage zahlen quasi alle Unternehmen mit wirklich wenigen Ausnahmen. Allerdings stellt die Umlage U1 eine Besonderheit dar, denn sie betrifft nur die kleineren Unternehmen mit bis zu 30 sogenannten anrechenbaren Beschäftigten. Spannend wird es bei den Beitragssätzen, die multipliziert mit den laufenden Bruttobezügen den Beitrag ergeben, den ein Arbeitgeber abzuführen hat. Ein besonderes Augenmerk hat dabei die Umlage U1 verdient, nicht nur wegen der Bandbreite, sondern auch wegen der tatsächlichen Höhe. Dazu kommen die Leistungssätze, also einfach ausgedrückt, die Schadenzahlungen der Kasse an den Arbeitgeber für die U1 und die U2. Im Falle der Umlage 3 über die Bundesagentur für Arbeit an den Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmerin. Sind die Leistungen bei den Umlagen U2 und U3 jeweils identisch? So verändert sich das Bild bei der Umlage 1 immens. Der Gesetzgeber gibt den Kassen einen Spielraum zwischen 40% und 80% bei der Erstattung. Im Umkehrschluss könnte man auch sagen, Arbeitgeber haben zwischen 20% und 60% Selbstbeteiligung. Für den Arbeitgeber entsteht unterschiedlicher finanzieller Aufwand. Ist dieser bei der U3 eher gering, wird er bei der U2 spürbar, bei der U1 spürbar hoch. Der Einfluss der Aufwendungen für die Umlage 1 auf die Lohnkosten ist enorm, aber auch das mögliche Einsparpotenzial ist ebenfalls hoch. Zusammengefasst bedeutet dies, Arbeitgeber müssen sich mit der Umlage, insbesondere mit der Umlage U1, auseinandersetzen. Sonst kann es tatsächlich richtig teuer werden. Viele Kassen haben genau hier bei der Umlage U1 mehrere unterschiedliche Beitrags- und Leistungssätze im Angebot. Welches ist die richtige Einstufung? Welchen Satz soll der Unternehmer wählen? Wir stellen fest, dass etwa 90% aller relevanten Belegschaftsmitglieder im sogenannten Regelsatz eingestuft sind. Eine jährliche Überprüfung, ob die Einstufung zur Unternehmenssituation passt, findet in der Praxis so gut wie gar nicht statt. Dabei schlummern gerade hier hohe Beträge, die seitens der betroffenen Arbeitgeber unangetastet bleiben, weil der Sachverhalt nicht überall bekannt ist. Wir sprechen über Tausende von Euros in kleineren Betrieben. Allein aus den Ersparnissen ließen sich damit arbeitgeberseitig hohe Zusatzleistungen für die Belegschaft finanzieren, um diese besser und länger ans Unternehmen zu binden. Aufklärung tut Not, denn die Erfahrung aus mehreren hundert Beratungsgesprächen zeigt das Potenzial sofort. Im Durchschnitt haben wir bei unseren Unseren ist dabei in Anführungszeichen gesetzt, da uns diese Betriebe nicht gehören, sondern sie zu diesem Thema durch Projektpartner von umlage.de beraten sind. Also bei unseren Betrieben liegt der Durchschnitt der möglichen Ersparnis bei etwa 500 Euro pro Belegschaftsmitglied und Jahr, bezogen auf eine Vollzeitstelle. Das trifft genau und gerade die kleineren Betriebe mit bis zu etwa 30 Beschäftigten denn nur die nehmen an der Umlage U1 teil. Konstellationen mit über 1000 Euro Ersparnispotenzial bei einzelnen Personen kommen immer wieder vor. Manchmal liegen die Beträge noch darüber. Viele Unternehmen wenden so seit Jahren hohe Beträge auf, ohne es zu wissen. Da kommen schnell mehrere 10.000 Euro zusammen. Das muss nicht sein. Verschaffen Sie sich einen Überblick und rechnen Sie jetzt selbst überschlägig, was maximal für Ihr Unternehmen drin sein kann. Oder sprechen Sie mit einem unabhängigen Umlageexperten. Nehmen Sie Kontakt auf umlage.de, damit aus Kosten Leistungen werden.